Ich bin ja böse angegriffen worden über die Behauptung, dass mein CBR SC-59 genauso schlecht geht wie der 600er. Das wird sich jetzt herausstellen, weil ich bin jetzt nämlich auf dem Weg zum Otto, zum Ottolairer. Er hat übrigens einen ziemlich coolen YouTube-Account, Link unten in der Beschreibung. Er macht ganz viele Prüfstandsläufe und Abstimmungen. Und da jetzt sowieso zum Panorna-Ring liegt er fast auf dem Weg. Und der, der tut jetzt einmal die Honda auf dem Prüfstand und dann schauen wir was das Ding wirklich leistet hat, weil ich glaube, es hat keine 150 PS. Ja. Also, Getcha Geht ich schon, passt der von meinem Gehsteig packen. Geht schon, ja. Sicher. ich. ja, das ist, ja, das ist Lüste. Ich, Lüste. Lüste. Lüste. ich fand das vorne gerne, aber das technische war alles. Und das vorn <lacht> ja. und vorne bin ich weg. Nochmal, was? Für kriegst du das Luftpumpenzertifikat. 149 auf der Kupplung. 140 am Hinterradl. <lacht> 140 am Hinterradl? <lacht> ja. 149, 149 auf der Kupplung. Es ist. hast ja, ja, schon ja. einen nicht geht. Ja. Also, weißt du, und ich habe morgen, ich bin ein Volltrodl. Weißt du, weil ich gesagt habe, das Ding geht. So wie der 600er. Und es geht wirklich fast so wie der 600er. Fast, fast, ja. Also ein bisschen mehr wie der 600er. Wenn du gut gemachten gemachte 600er hast, dann hast du jetzt vielleicht 12 PS noch mehr. Und außerdem also umdrehen geht es überhaupt nichts. Ja, den? da das, passiert nichts, weißt. weiß. Das, da drehst du um, das tut einmal bis 7000 oder 8000 Umdrehungen überhaupt nichts. Ja. Dann fängt es an, ein bisschen zu gehen. Aber da muss ja irgendwas nicht stimmen, oder? Nein, ich glaube, entweder hat irgendwo was mit dem Kart, dass der wirklich auch schon zu ist. Das ist wie wenn ein Putzfetzen in der Airbox drin war. Ja, genau. Also, die darf ja mal komplett legen und ich weiß nicht, ich mal, ob es nicht vielleicht doch einen Auspuff oder irgendwas draufsteckst. Ja. Vielleicht ist es dann besser, aber ja. kann nicht sein, dass er schwach ist. Okay, wenn es schon schwach ist, aber da fallen ganz sicher, setze ich mal 30 PS. Angeschaut. Ja. Ja. Wobei es von luft grobstoff ist gar nicht einmal so schlecht ist, komischerweise. Vom, vom Gemisch einfach, also ja, vom Landerwert. Ja, habe so. ja, ich vorher geschaut, jetzt ist jetzt hat es nicht gepasst, glaube ich, mehr bei der letzten Messung. Aber unter, ja, das rennt da oben, nur ist da langsam weg, Weißt du, ja. also das ist nicht einmal, nicht einmal so extrem schlecht. Gell? Aber ich darf eher sagen, da Auspuff-Cut, der, der noch immer drinnen ist, Vielleicht liegt er wirklich quer oder was, also mehr Stock da machen. Ja. Äh, Kerzen, was? sind da schon mal Kerzen Ich hab da noch einen, ich hab keine ja, Ahnung. Am Anfang, die waren ziemlich kurz äh, oder was. So am Anfang haben wir ja nur... 120. Ja, haben wir voll weggekommen. Ja, das ist, ist Freikorps. Ich hab zwei zweimal hintereinander gemessen, zweimal die gleiche Gruppe. Und, und die Abweichung ist jetzt schon völlig egal. Ja. Aber... kein tut überhaupt nicht. Also nicht einmal, nicht einmal ein bisschen. Ja, ich finde das einerseits jetzt super, weißt weil jetzt ist meine Vermutung recht und ich habe mich nicht getäuscht. Weil Nein. ich habe gesagt, das hat kein 150 PS und es hat 141. Ja. <lacht> und ich, durch das, dass ich so angegriffen worden bin, jetzt war ich mir nicht sicher, spinne ich jetzt? Nein. Oder? Aber das ist, ich sage mal, das hat Minimum 30 PS. Zwei. Ja. ja. Ich habe es gewusst. Ich habe wirklich gewusst. So, dann müssen wir auf die Suche machen. Luftpumpengeschichten mache ich immer gern. <lacht> ja, ich mache eh wieder, ja. dann verlinke ich die drauf. Nein, hast du Instagram was geschaltet, dann tut es da Sachen. Ja, habe ich, hab ich auch. Ja. Der Sohn, der Marcel hat gesagt, ja, er teilt das dann ja. oder ja. irgendwas. Ja. Keine mehr mir Erst, aus. Ja. <lacht> nicht meins. <lacht> meins sind die Steiergeräte, weißt du? Ja. <lacht> Alles andere. Die Folie war. passt. Alles klar. Wünsche dir eine schöne vier Tage da unten. Aber, passt Danke. dann. Tschüss, fertig. Danke dir. Ja. Ciao, bitte, raus, Servus. Servus. Ja. Bist schon neugierig, was sie jetzt zuschreiben, wenn es das online stellst. Blüht uns gleich wieder alle aus. Ja, also, um das ganze kurze Video äh, kurz abzuschließen: äh, 149 PS an der Kupplung. Bisschen mehr als ein 600er, aber deutlich zu wenig. Und es ähm, hat einen Vorteil: das heißt, der Vorteil ist der, dass ich mich nicht getäuscht habe. Und das ist gut für mein Gefühl, weil ich weiß, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann. Ähm, zum Nachteil natürlich, dass ich jetzt halt, äh, nachschauen lassen muss, was da los ist. Also stimmt, entweder ist der Cut oder... oder keine Ahnung, ähm, muss man mal schauen. Aber wie gesagt, äh, ich bin eigentlich froh, dass ich mein Gefühl bestätigt hat. Und ich bin da extrem sensibel, also wirklich. Ich habe jetzt zwar 1 PS, also wirklich, ich habe gesagt, ich habe, ich habe gesagt und das war, das ist nicht gefälscht, das Video, das ist nicht, nicht, schwöre ich auf das Leben meiner Tochter, das ist nicht gefälscht. Ich habe gesagt, das Motorrad hat keine 150 PS und es hat 149. Und so hat sich das angefühlt. Also es ist wirklich, es hat sich so angefühlt und es ist kein Witz. Äh, ich bin ja gefahren damit. Ganz viele hören schon und ähm, tja, Gefühl ist alles. Also von dem her jetzt ist es raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin am Weg zum Panunia. Ciao. Ah, jetzt geht es erst einmal ab. Ohne Schlüssel links. Äh, wieder mal nach Os. Fün, jan, os, os. Schreibt es in die Kommentare, ich kann es nicht aussprechen. Pannonia Pannoniering. Ostsee. Fazi. Fuzzi. Ich muss erst tanken. Und Vignette. Und... Genau, ja, Kawasaki-Event. Äh, Eingeladen von Kawasaki, geht es auch noch zum Ring. Testen der neuen ZX6R und der Ninja 400. Mit 1000 PS. Immer gespannt, wie so eine 400er geht. Ja. Macht bestimmt Laune. Also, bis später.